eine Aufklärungsaufgabe für dich. Ja. Hör zu, wir haben. Ich zeichne dir den Marker ein. Wir können ja das jetzt tauschen. Da Warte. Bitte Aufklärung bei Marker Jackie Jackie. Checky Jackie, checky. Checky, checky it is. mal so das übliche, Freiflächen sind clear, Dschungel, keine Ahnung. Hör ich gerne. So, und jetzt kriegst du mal ein 5 Minuten Window. Ich will alles über Kotomo wissen. Geschichte, Ausgangslage, wie die Farben der Häuser sind, alles. Ja, und Infanterie halt auch. Und Tomo ist ein wunderschöner Grenzort an der Brücke der Hauptinsel nächst südlich gelegene Insel. Es überzeugt vor allem durch seine formschöne Tankstelle, die leider Gottes um diese Jahreszeit so überhaupt nicht besucht ist. Aber wenn der Blick nur ein klein wenig weiter gen Süden schweift, so sehen wir eine wunderschön behelfsmäßig zusammengezimmerte Straßensperre aus vermutlich zehn Loks des Lumberyards, die sie zum Glück früh genug abgeholt haben, weil jetzt gäbe es keine mehr. Und dort befinden sich vier Infanteristen sowie ein Fahrer und ein Schütze eines Technicals. Des Weiteren wirkt Kotomo ziemlich verwaist. Wieso kannst du nicht? immer so spaßig sein. Ich mag den spaßigen Bernie viel lieber als den grimmigen Bernie. Der grimmige Bernie ist nicht der grimmige Bernie. Das ist der effiziente Bernie. Okay, den effizienten Bernie habe ich noch nie kennengelernt. Dö, dö, dö, dö. Die, die Straßensperre hat sich scheinbar eingepisst, die ist jetzt nicht mehr besetzt. So verstanden. Das heißt, Kodomo sonst ist im Großen und Ganzen geleert. Das sieht so aus, ja. So verstanden. Halt immer wieder ein Auge drauf. Das heißt, ihr brecht jetzt auf? Positiv, die Straßensperre passt nicht. Warte Sekunde. Also die Straßensperre passt nicht so ins Stadtbild. Bitte aufräumen. Soll ich das jetzt machen oder dann, wenn ihr in Sichtweite seid? Sprichwort Moral. Wie heißt die schöne Stadt in Amerika? Las Becas. Also Mach weg. Check. Und danach sofort aufklären der Stadt und nicht aufhören aufzuklären, bis ich dich abziehe. Check. Oh, effizienter Bern ist zurück, okay. Und ihr solltet eine Rauchwolke sehen. Ich habe den Bums nicht gehört. Ich kann ganz leise bumsen. Du kannst ganz leise bumsen, ich verstehe dich schon. Aber mir gefällt's nicht, wenn du so leise bist. Einen großen Bums habe ich noch. Also ich gehe Stadtkampf aufklären. Von diesem Kotomo oder was wollt ihr genau aufgeklärt haben? Positiv und auch ein bisschen weiter vorne. Du müsstest die zwei Radars, die der Tür sind. Von den Jeeps, wo wir sind. Ich bin gerade falsch eingedreht, aber im Moment. Hör auf, die einzudrehen da oben. Siehst du was? Moment. Ja, ein paar einzelne Leute kommen links übers freie Feld, aber die sind so spärlich, das ist eher was für euch. Also von euch aus gesehen links. Mach ruhig einen Strafe, dann wissen wir auch, wo sie sind. normaler einzelne 20mm. Check. Bitte nicht näher als 50 Meter an uns ran. Das Blöde ist, die laufen auf euch zu und der strafe werde dann eigentlich in eure Richtung gehen. Das ist eigentlich kein so ein klassischer Angriff, den man tun sollte. Vollkommen in Ordnung. Also vollkommen in Ordnung abzubrechen. Abbrechen, abbrechen. Check. Straßensperre jetzt errichtet südlich der Brücke, direkt am Ende davon. Ein M113 und zwei Infanteristen, könnten aber auch eigene sein. Seat check. Ich ich sehe um euch rum nichts. Also ich glaube, ihr könnt auch einen Zahn zulegen. Jo, danke. So, wir machen den Sprint auf die Brücke. Deck uns, du bist frei. Mach mal eine kleine Show, Force, komm. Wir haben Kontakte! Okay. An der Tankstelle, bitte schau, schau, was du sehen kannst. Also von hinter euch, ja. Die Tankstelle am Ort sein. Können. ein Hinweis die Sensorik hier die ist nicht mit der von einer A10 vergleichbar von Hawk 2 Zwei. Ja ja ja ja ja. Frage Status wie geht's euch? Gut zusammengeschossen. Also Einzelne kommen ab und zu aus den Gebäuden raus. Da wirst du kaum was machen können, oder? Ja, ich kenne euren genauen Aufenthaltsort nicht. Es gibt im Osten ein einzelnes blaues Gebäude, das wäre wahrscheinlich ein ganz guter Rückzugsort. Der ist ein bisschen außerhalb, schon im Grünen liegend, nicht an der Straße. Da seid ihr von dem vorderen der beiden Jeeps abgesessen. Sobald wir wieder mobil sind... Könnt ihr mir grünen Rauch auf eure Position geben und ungefähr wie weit drumrum ihr seid, dann könnte ich zur Not unterdrücken, was sonst manövriert. Wir sind westlich des orangen Rauches. Check, ihr seid westlich von orange. An der Hauswand eines einstöckigen Gebäudes, was angebaut ist, an einem zweistöckigen Gebäude. Das wäre eh ganz gut aufgehoben. Ja, Worte Gottes, so. Kannst du zumindest aufklären, was uns unterdrückt? Immer wieder einzelne Infanteristen. Gerade eben hat scheinbar ein LKW im Süden abgesessen vor der Ortschaft und läuft jetzt in die Ortschaft rein. Mach ihn weg. Alles, was im Umkreis von 50 Meter von uns nicht ist, mach weg. Check, muss erst wieder anfliegen. Wiederholen. Check, muss allerdings erst wieder anfliegen. Jo. Wir haben Fahrgeräusche. Das ist der... Mach ihn weg. Meine Position ist unverändert? Unverändert. ich mach nochmal Combat Roll und kommt nochmal rein, ist eure Position unverändert. Und Da ich nahe, aber gut. Wir kriegen noch von Südosten nee, äh, Beschuss rein, da wo davor die orange Granate war. Schau es mir an. Ja, wiederholen. Ich schau es mir an. Da wo äh, weißer Rauch ist südöstlich davon. Darf ich mal blind südlich der Ortschaft einfach Raketen reinjagen? Negativ, negativ. Nur Südosten. Südöstlich vom Rauch. Wir gehen südwestlich jetzt von Rauch. Zwischen deines Splash und uns wird gleich ein Haus sein. Gröbste ist rum. Dein Wort, Gottes Sohn. Danke. Wiederholen. Okay, siehst du den weißen Rauch kurz vor der Brücke? Check. Okay, Sicherheitsabstand Richtung Norden, bist du also ein bisschen weiter südlich vom Rauch, bitte eine Hydra Run. Nicht verstanden. Du siehst den weißen Rauch, bisschen Check. weiter südlich, davon Hydra Run. Check auch gern ein bisschen Innenrauch rein, aber ja nicht nördlich vom Rauch, ja nicht! Ost-West Richtung? Ich wäre ideal! Inbound schon zu niedrig weil mir bald das sprit ausgeht ich komme mit einer combat noch mal rein von westen zügig zügig dieser letzte anflug da kannst du nach hause hopp check ich brauche dich Passt das? Sauber, ab nach Hause. Check, RTB. Wie lange brauchst du? Ja, fünf Minuten werden es schon werden. Pass landed. So, Kass am Boden und würde gleich aus dem Cockpit aussteigen. Passt das? Jo, mach schnell! Ich tue nur Sprit rein und starte dann wieder, weil Bewaffnung geht noch. So Kass rollt zur Startbahn. Das Airborn. Dankeschön. Weiß Rauch in unserer Position. Check. Ja, da sei ich ruhig. So, Ghost ist draußen. Mach eine Show Force über den Kanal und nach Hause. Schön tief runter stolz.